Roman, du kandidierst für den Wahlkreis 208 als Direktkandidat für die Piratenpartei. Ähm, Erzähle erst mal eine Kleinigkeit über dich. Ja, mein Name ist Roman Schmidt. Ich bin 1984 in Hannover geboren. Bin dann etwas rumgekommen in Deutschland, habe eine Zeit lang mal in Stuttgart gewohnt, dann in Neustadt und ähm, bin dann zwecks meiner Ausbildung auch nach Ludwigshafen gezogen. Ich habe hier eine Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung absolviert bei einem etwas größeren Chemieunternehmen. Ja, und in der Zeit, die ich jetzt hier schon wohne, habe ich Ludwigshafen auch durchaus schätzen gelernt. Man sieht es auch hier, der Ebertpark ist zum Beispiel eine schöne Grünanlage, wo man schön weggehen kann, wenn man es etwas ruhiger haben möchte. Ansonsten hat man auch noch eine Innenstadt. Ja, und. Um mal ein wenig über die Piraten zu sprechen. Ich bin 2009 den Piraten beigetreten, ähm, habe mich da auch sehr engagiert, habe dort schon bei der Bundestagswahl geholfen, plakatiert, alles, was gerade angefallen ist. Ja. Und ähm, welche Aktivitäten hast du bei den Piraten schon so gemacht? Ja, wie gesagt, 2009 eingetreten, dann war ich zufällig auch gleich beim ersten Stammtisch der Piraten dabei, den wir hier in Ludwigshafen abgehalten haben. Ja, und an Halloween, im 31. Oktober 2009, haben wir hier den ersten Kreisverband äh, für komplett Rheinland-Pfalz gegründet. Das war dann der Kreisverband Ludwigshafen, ich war, war dort dann der stellvertretende Kreisvorsitzende. und ja, das ging dann noch ein bisschen weiter, weil man ist ja engagiert dabei. Das heißt, ich war, war dann eine Zeit lang der stellvertretende Landesvorsitzende hier von Rheinland-Pfalz ähm, und wurde dann ein Jahr später, sprich eine Amtsperiode später, zum Landesvorsitzenden gewählt. habe mich dann aber entschlossen, wieder ein bisschen mehr Politik zu machen, weil bei den Piraten ist das etwas anders als bei anderen Parteien. Ähm, Vorstände sind dort nur die Administration, sprich sie verwalten, sie sind nicht so wirklich politisch aktiv und ich wollte halt auch gerne wieder ein bisschen Politik machen. Ja, und ich bin jetzt hier auch der stellvertretende Landespressesprecher, das heißt, ich koordiniere auch so ein bisschen die Pressearbeit, guck, wo drückt der Schuh, wo kann man vielleicht helfen, wo kann man vielleicht auch die Bürger äh, mal abfangen, nach dem Motto, hey, wo drückt denn bei euch gerade der Schuh? Oder wenn Bürger auf uns zukommen, hey, wir haben da ein Problem, was könnt, was könnt ihr für uns tun? Dann sagen wir, hey, klar, dann machen wir auch mal eine Pressemitteilung und klinken uns da ein und engagieren uns auch wirklich für die Bedürfnisse der Leute. Welche Themen hast du jetzt äh, speziell für diesen Wahlkreis auf der Palette? Ja, nachdem hier ja das Thema Hochstraße ein, ja, sehr wichtiges Thema ist und auch teilweise sehr umstritten, ist für mich natürlich das Thema Bürgerbeteiligung sehr, sehr wichtig, das heißt, am liebsten hätte ich es, dass wirklich für die äh, Leute hier vor Ort eine Wahlkabine hingestellt wird, ähm, dass dort Möglichkeiten dann gegeben sind, wo sie quasi ihr Kreuz machen, sagen können, ich möchte Variante XY diese Varianten wurden dann vorher gemeinsam mit den Bürgern auch ausgearbeitet und wurden nicht vom Stadtrat hingestellt, so, ihr habt jetzt die Wahl das, das oder das, sondern wirklich mit den Bürgern zusammen ausgearbeitet, dass man dort dann wählen kann. Aber Bürgerbeteiligung ist natürlich nichts wert, ohne vorher zu wissen, worum es geht. Das heißt, auch Transparenz ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn nur wenn ich weiß, worum es gerade geht, wenn ich die Informationen habe, kann ich auch wirklich als Bürger darüber entscheiden und darum geht es halt auch. Du hast vorhin das Thema Transparenz angesprochen, ihr habt euch äh, da um einen Kreisfinanzbericht bemüht, ähm, erzähl mal bitte davon. Ja, das war eine sehr interessante Sache und zwar gab es hier einen Kreisfinanzbericht eben über die Finanzen aus Ludwigshafen zum Beispiel wo Gelder ausgegeben wurden, wo man einsparen kann, wo verschwendet wurde. Dieser Kreisfinanzbericht lag sieben Werktage zu Amtsöffnungszeiten aus. Das heißt, ab Mittag ist dann außer Donnerstag auch Schluss. Als Berufstätiger ist es natürlich dann ganz schwierig, überhaupt da mal ranzukommen, sich den Bericht anzuschauen, durchzulesen, weil vormittags, da müsste sich quasi Urlaub nehmen, und da haben wir dann halt die Anfrage gestellt, den doch bitte in digitaler Form oder auch Papierform zu erhalten, dass man sich wirklich informieren kann, weil man durfte vor Ort im Amt auch nur reinschauen, man durfte keine Kopie mitnehmen und das ist halt dann sehr schwierig, wenn man da nicht wirklich Einsicht hat in die Sachen, wenn man sich nicht wirklich durcharbeiten kann, da dann wirklich auch zu sehen wo die Probleme sind, dass man die auch ansprechen kann. Und da haben wir lange Zeit um diesen Kreisfinanzbericht gekämpft. Wir haben ihn aber inzwischen vorliegen und wir bieten ihn auch zum Download an. Das heißt, jeder kann sich diesen Kreisfinanzbericht anschauen. Das war möglich durch das Informationsfreiheitsgesetz? Richtig? Durch das Landesinformationsfreiheitsgesetz haben wir uns eben diesen Bericht dann geholt. Wobei man muss auch sagen, dieses, äh, dieses Landesinformationsfreiheitsgesetz, das wir hier in Rheinland-Pfalz haben, ist schon recht gut, es geht noch besser. Aber ich fange mal mit dem Positiven an. Es ist besser als das Informationsfreiheitsgesetz, das wir auf Bundesebene haben, denn das Landesinformationsfreiheitsgesetz in Rheinland-Pfalz ist terminiert. Das Landesinformationsfreiheitsgesetz in Rheinland-Pfalz besagt nämlich, dass wir innerhalb von Vier Wochen eine Antwort erhalten müssen. Das heißt, man stellt eine Anfrage nach diesem Gesetz, dann muss innerhalb von vier Wochen eine Antwort eben kommen. Ansonsten hat man gegen dieses Gesetz verstoßen und muss mit den Konsequenzen leben. Das haben wir auf Bundesebene nicht. Dort ist keine Zeit festgeschrieben, ab wann eine Antwort erfolgen muss. Das heißt, ich kann heute eine, Antwort, das heißt, ich kann heute eine Frage stellen, und erhalte dann so in drei Jahren mal eine Antwort, aber auch nur, wenn ich Glück habe. Es geht aber auch besser, nämlich wenn man das Ganze nach dem Hamburger Vorbild macht. In Hamburg sind alle Informationen per se öffentlich, außer speziell schützenswerte Informationen wie zum Beispiel Personalangelegenheiten. Die sind dort eben nicht öffentlich, aber ansonsten ist alles öffentlich und dahin, denke ich, sollten wir hin. Denn es geht ja schließlich um Steuergelder, um Sachen, die mit Steuergeldern finanziert wurden und die müssen dann auch öffentlich sein. Neulich wurde ja eine kleine Direktkandidatenveranstaltung abgehalten. Da waren sechs Direktkandidaten des Wahlkreises vor Ort. Die Piraten waren leider nicht eingeladen. Ähm, kannst du vielleicht noch dazu sagen, woran das lag und ähm, was du bei den äh, angesprochenen Themen einbringen könntest? Ja, das lag schlicht und ergreifend daran, dass dort nur Vertreter eingeladen wurden, die auch Leute im Stadtrat sitzen haben. Das heißt, die Piraten sind hier in Ludwigshafen noch nicht im Stadtrat, daher wurden wir nicht eingeladen. Mhm. Ähm, die Themen, es ging dort einerseits um Finanzen, um Soziales oder auch um Asylrecht, waren dort ja angesprochen. Ja, zum Thema Finanzen und Soziales, ja, wie können sich Menschen am besten entfalten? Das geht doch nur, wenn Menschen auch wirklich keine Angst haben müssen, nicht irgendwie Repressalien zu erfahren, Angst haben zu müssen um ihre Existenz. Deswegen gibt es unter anderem die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, was oft, was oft auch nur als BGE bekannt ist. Dieses besagt, dass die Menschen in einer Höhe eines Betrages X eben egal, ob sie arbeiten oder nicht Geld erhalten und dort dann eben die Möglichkeit geboten bekommen, sich äh, auch wieder mehr sozial zu engagieren oder auch äh, einen ganz anderen Beruf auszuüben oder sie können auch ganz normal ihren Beruf weitermachen. Aber es würde zum Beispiel helfen, dass die, die Leiharbeitsproblematik ein wenig abgeschwächt würde. Oder dass Firmen zum Beispiel auch wirklich mal Löhne zahlen müssen, die auch, ähm, ja, von denen Leute, Leute auch wirklich leben können. Wir haben es oft, dass zum Beispiel Leute mit 3,50 Euro, 4 Euro wirklich die Stunde leben müssen. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und ich denke, da würde dieses bedingungslose Grundeinkommen auch einhaken und dann wirklich sagen, oder den, den Leuten vor Augen führen, hey, ihr müsst für diese 3,50 Euro nicht arbeiten gehen. Dann müssen nämlich die, die Firmen, die diese 3,50 Euro bezahlen, sich Gedanken machen, Mist, wo kriegen wir jetzt doch die Mitarbeiter her und dann müssen sie eben unter anderem am Gehalt schrauben oder vielleicht auch an Freizeitangeboten oder so, dass einfach die Situation besser wird. Ja, das Thema Asylrecht, das ist auch ein, ein Thema, das hier in Ludwigshafen speziell, denke ich, auch interessant ist. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder das Thema mitbekommen hat, als es in Berlin rund ging, dass wirklich Leute bei teilweise minus 10 Grad eben vor dem Brandenburger Tor gekämpft haben, dass sie einfach die, die Situation der Flüchtlingslager nicht mehr ausgehalten haben. Den Menschen wurden dann auch die Decken weggenommen, es wurde alles weggenommen und da muss dann auch mehr getan werden. Es muss die Situation in den, in den Flüchtlingsheimen muss verbessert werden, die Residenzpflicht muss abgeschafft werden. Das heißt, die, die, die Residenzpflicht sagt quasi, dass Menschen sich wirklich nur in dieser Stadt aufhalten dürfen und diese Stadt nicht verlassen dürfen. Es ist auch oft das Problem, dass eben Leute, die gerade Asyl suchen, nicht arbeiten dürfen. Das heißt, wir haben teilweise hochqualifizierte Leute aus anderen Ländern, die aber nicht arbeiten dürfen hier, die da teilweise auf engstem Raum zusammengepfercht sind und nichts machen können. Ja, dieses Refugee-Camp in Berlin, das gab es auch in Frankfurt. Ich habe da übrigens teilweise noch mit Leuten nachts um drei telefoniert um zu gucken, wie man den Leuten helfen kann. Das habe ich dort in der Diskussion sehr, sehr vermisst. Dort hat keiner gesagt, hey, ich habe mir da Nächte um die Ohren geschlagen, ich habe da angerufen, ich war vor Ort, ich habe was für die Leute getan, sondern da wurde nur gesagt, ja, wir müssen was tun, aber was konkret getan werden muss, wurde da leider nicht genannt. Ich denke, vielleicht schaut sich der eine oder andere Direktkandidat auch dieses Video mal an. und Sagt dann da auch wirklich mal konkrete Maßnahmen. Roman, als Direktkandidat würdest du ja dann im Bundestag landen. Wie stellst du dir deine Arbeit dort vor? Ja, die erste Zeit stelle ich mir natürlich erstmal so vor, wie immer, wenn man in eine neue Firma kommt. Man muss sich erstmal einfinden. Nach dieser Einfindungsphase, die ich jetzt als nicht allzu lange schätze, ähm, würde es dann natürlich losgehen mit, mit Debatten im Bundestag, die zu besuchen sind. Ähm, da würde ich versuchen, an möglichst vielen teilzunehmen. Also nicht so, wie wir es teilweise gewohnt sind, dass da nachts um 23 Uhr Sitzungen mit zehn Leuten abgehalten werden und dann Gesetze, die sehr, sehr, sehr weitreichend sind, einfach durchgewunken werden, weil die Leute a nicht da sein oder b einfach keine Lust mehr haben und nach Hause wollen. Ähm, da werde ich dann auf jeden Fall versuchen, möglichst oft da zu sein, aber auch natürlich eben die Themen, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, Transparenz, Bürgerbeteiligung, dort eben was zu bewegen, das heißt versuchen, Werbung zu machen für diese Themen im Bundestag, dass wir dann letzten Endes dann auch ein Gesetz daraus machen können, dass wir zum Beispiel ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz nach dem Hamburger Vorbild bekommen, oder dass eben Bürgerbefragungen verpflichtet werden bei Gesetzen oder auch bei verschiedenen Bauvorhaben oder sonstigen Vorhaben, bei denen eben wirklich auch Bürger weitreichend betroffen sind. Aber das muss doch nicht mal weitreichend sein. Ähm, ja, Was ich mir allerdings nicht vorstelle im Bundestag, ist, dass ich mich einem Fraktionszwang unterwerfe. Denn ich habe es schon sehr, sehr oft erlebt bei Debatten, die man ja inzwischen auch im Internet verfolgen kann, wenn dort dann gesagt wird, ja, wir finden das super klasse dieses Gesetz, ja, wir, wir finden das super toll und dann wird genau das Gegenteil abgestimmt, weil der Fraktionschef dann mal gesagt hat, ja, so die Fraktion stimmt jetzt dagegen. So stelle ich mir das nicht vor. Man ist nur seinem Gewissen verpflichtet im Bundestag, das hat auch Gründe und deswegen bin ich da ganz stark gegen einen Fraktionszwang. Was ich mir dagegen sehr, sehr gut vorstellen kann, sind sogenannte Themenkoalitionen. Bei Themenkoalitionen ist es quasi so, man hat nicht eine gewisse Partei, mit der man koaliert, sondern man hat Themen, bei denen man zusammenarbeitet. Ne, beim Thema Umweltpolitik könnte man zum Beispiel mit den Grünen zu, zusammenarbeiten, bei Finanzen vielleicht mit der FDP oder mit anderen, bei Sozialen vielleicht mit den Linken oder mit der SPD, dass man einfach schaut, ähm, welches Thema geht es gerade, um welches Thema geht es gerade und dann sagt man einfach, jawohl, hier tun wir uns zusammen, da kämpft man gemeinsam für dieses Thema oder halt auch sagt so, hey, das ist Thema ist jetzt irgendwie blöd, schauen wir mal, welche Parteien wir dann noch so gewinnen können. Wie würdest du Transparenz im Bundestag handhaben? Transparenz im Bundestag? Ja, auf jeden Fall, dass die Sitzungen gestreamt werden, die werden ja jetzt schon gestreamt, aber es muss auf jeden Fall auch verpflichtend werden dass wir zum Beispiel eben die ganzen Informationen, die wir ja erhalten durch Steuermittel finanziert werden, dass die öffentlich werden, dass aber auch äh, zum Beispiel für Gesetze verpflichtend wird, dass wirklich auch gesagt wird, das sind die Hintergründe, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt ein Bauvorhaben, Volumen XY, das betrifft ganz Deutschland, dass dort dann auch alles öffentlich gemacht wird, welche Gutachten sind gelaufen, ähm, wie wirkt sich das zum Beispiel auf die Umwelt aus, dass das transparent wird oder aber auch, dass zum Beispiel Abstimmungsverhalten transparenter wird, dass man dann zum Beispiel auch namentliche Abstimmung hat? Ähm, muss nicht bei jedem Thema sein, aber nach Möglichkeit eben schon, dass man auch sagen kann, jawohl, hier, ähm, der hat sein Versprechen gehalten, der setzt sich wirklich für dieses Thema ein, wie er es gesagt hat oder, ey, schau mal, hier. Da hat er Mist erzählt, da müssen wir doch nochmal nachfragen. Deswegen finde ich auch so Systeme wie Abgeordnetenwatch zum Beispiel sehr, sehr wichtig und interessant auch, weil eben dort eben auch nachgefragt wird, was die Menschen so gemacht haben im Bundestag. Da werden sie auch gefragt, warum haben sie bei einem Gesetz so und so abgestimmt. Das finde ich sehr, sehr wichtig, auch diese Rückmeldung. Roman, auf der Direktkandidatenveranstaltung waren ja sechs Leute geladen, die haben sehr viel erzählt, aber sie haben nicht besonders viel ausgesagt. Vor allem haben sie aber eine Frage nicht beantwortet und ausgerechnet diese Frage war der Titel der Veranstaltung. Warum sollen die Ludwigshafner Sie wählen? Bitte beantwortet das. Ja, warum sollen mich die Ludwigshafner wählen? Ja, ich könnte jetzt sagen, weil ich hier wohne, aber das ist ein bisschen wenig. Ähm, deswegen, ich setze mich hier sehr dafür ein, dass die Bürger auch ein Mitspracherecht erhalten. Ähm, wer meine Stadtratssitzung besucht hat, der weiß, was ich damit meine. Eben zum Beispiel, dass man nicht reden darf oder dass man nur eine Frage stellen darf in einer Einwohnerfragestunde und dann ist wieder für drei Sitzungen Ruhe. Sowas muss geändert werden, dafür setze ich mich auch ein. Auch, Sachen müssen, auch müssen die Sachen transparent gemacht werden, zum, äh, zum Thema Hochstraße zum Beispiel. Da müssen die ganzen Gutachten und so weiter müssen offengelegt werden, damit sich die Leute selber ein Bild machen können. Da muss auch offengelegt werden, wie genau die Finanzversprechen sind. Weil ich habe jetzt oft gehört, ja da sind jetzt 150 Millionen versprochen, da sind so und so viel versprochen. Ja, auf welchen Fakten basieren denn diese Zahlen? Basieren die nur auf Abriss und kompletter Neubau? Basieren die auf äh, der Boulevardlösung, dass es das ebenerdig ist? Da muss Transparenz her. Und da setze ich mich eben auch sehr stark dafür ein, dass die Sachen mal transparent werden. Ähm, übrigens arbeiten wir da auch mit anderen Parteien im Stadtrat zusammen. Nur leider haben wir nicht die Möglichkeit, es so durchzusetzen, wie wir es gerne hätten weil eben das nicht die Parteien sind, die die Mehrheit stellen im Stadtrat. Das Thema Transparenz in der Stadt ist aber eigentlich eher ein regionales bzw. Landesthema. Ähm, wie würdest du da mit dem, vom Bundestag her ausagieren? Ja, das ist so eine Sache mit diesem Landes- und Bundesthema. Ich sehe das einfach so, wenn wir ein bundesweit einheitliches Transparenzgesetz haben, oder ein Landesinformationsfreiheits, nein, Bundesinformationsfreiheitsgesetz heißt es ja, ähm, wofür brauchen wir dann in jeder einzelnen Gemeinde da nochmal andere Gesetze? Oder warum braucht dann jedes Bundesland ein eigenes Gesetz? Da können wir doch einfach hergehen und sagen, hey, wir machen jetzt bundeseinheitlich das ist äh, ein, ein Bundesinformationsfreiheitsgesetz nach dem Hamburger Vorbild. Das heißt, es ist erstmal per se alles öffentlich, nur die Ausnahmen sind eben nicht öffentlich wie Personalangelegenheiten und äh, damit ist viel Bürokratie abgebaut, die Leute wissen genau, wo sie dran sind und müssen da nicht ewig nachschauen, nachlesen, wie ist denn das jetzt wieder hier geregelt, sondern haben einfach auch eine klare Ansage.